An diesem Video wird erklärt, zu welchem Zeitpunkt, auf wir als asian mit der Hölle von Kassionären erheben können. Diese Erklärungen richten sich an einster Personal aus Schulen, die sich am Kader von der Schulentwicklung bewegen. Die Vielgehensweise lässt sich allerdings genauso gut auf andere Bereiche bezeichnen, Beispiel wenn ein Prozess-Evaluation oder ein general zufriedenheits plant. Für uns fangen heute einen kleinen Überblick, zu welchem Zeitpunkt sich ein asian Datenerhebung umbietet. Selber sammeln aus immer dafür viel, wenn ihr mit den die ihnen zur Verfügung stehen, nicht mehr weiter könnt, Das von heißt, den Dashboard, anderen Schulstatistiken, Publikationen oder Rapporten nicht auf die Frage können. Antworten. Wenn ihr Projekt oder die PDA-Suppen angeht, kann ihr noch völlig davon evaluiert gehen. Allgemein erweisen sich Infro noch immer dann als nützlich UTI, wenn verschiedene Perspektiven, Erfahrungen und Meinungen von der Schulkommunität community auch hier werden. Am um 3-Jahres-Zyklus von PDAs die Kastionäre besonders an der Phase BILAN und ETAT des lieux zu rekommandieren. Für die BILAN blickt ihr dabei zurück auf die drei Jahre. Für den ETAT des lieux konzentriert sich auf den aktuellen Zustand und kann auch Wünsche und Propose für Zukunft mit den Kastenären aufbauen. Gehen wir euch zu den Etappen, die uns beim Absatz von einem Kastionär können helfen. Für auch so kraftische Resultate zu kreieren muss der Kastionär eine gewisse Qualität tun. Der wichtigste Etapp ist die erste, wo es geht, die frohen Anziele von der Impfroh klar zu definieren. Das Etapp ist von Ufang bis zum Schluss, also bis zur Analyse von den Resultaten wichtig, für den Überblick zu halten und nicht vom Kern von der Impfroh aufzuwischen. Für die Indikatoren zu setzen, Zielgruppen zu definieren, die Items nur die Regeln von der Kunst zu formulieren und den Pre-Test durchzuführen, holt Dokument, wie erstelle ich einen Fragebogen aus dem Koffer Methodik zur Hand. Am Koffer mit der Logik fand ihr auch eine ganz Reihe zu den verschiedenen Domänen aus dem Guide de Reference, den ihr als Muster könnt benutzen. Heute klickt ihr einfach auf die Dimension und den Domänen, den ihr interessiert, und downloadt die entsprechenden PDF-Kastionären. Ihr könnt das fehlere benutzen, nutzen, für zum Beispiel schwarze treffen, welche frohe sollen auflösen, adaptiert oder waschgelöst gehen, auf wie dann die mit einem von ihr gewählten Tool zu digitalisieren. Ob dieser Löscht, der auch am Koffer zur Verfügung steht, könnt ihr die für ihr passenden Tool raussichern. Verschiedene Tools bieten auch eine automatische Auswertung von den Resultaten und den Export von Ihren redonieren. Sollten ihr die Ressourcen fehlen, den Kastionär selber online zu stellen, könnt ihr bei Eisorang so ein Demand de Mise -en line machen. Das Skript wird kit der am Koffer zur Verfügung gestellte Kastionärin via die Plattform eVasis für euch online zu stellen. Die Resultate gehen dann an einem automatischen generierten PDF wie diesem zur Verfügung gestellt. Ihr Demand könnt ihr über info.edustart.lu oder über den Hilfsbutton am Koffer gehen. Vergiss nicht, nicht auf dem Kastenär gehen auch sogenannte Qualitativmethoden aus der Sozialwissenschaft, wie ein Interview oder die Gruppendiskussionen. Wenn es nicht mehr sehr oder mehr einfach muss gehen, da bieten sich auch Methoden aus der Organisations-, und Unterrichts- und Schulentwicklung an, zum Beispiel SWOT- oder soft Kraftfeldanalyse, Zielscheif- oder auch Spannennetz genannt, Fotoevaluation, Beobachtungsraster, Selbstevaluation und vieles mehr. Informationen zu dieser Methode fand ihr am Koffer. Bei weiteren Fragen zu diesem Video oder Allgemein-Propositionen melde ich einfach bei uns. Info